Ich bin Oliver Staude, ich bin Pirat. Ich möchte etwas verändern und ich bin der Meinung, das geht nur, wenn ich mich selbst als allererster bewege. Die Initialzündung dafür, dass ich Pirat geworden bin, ist eigentlich mein direkter Bezug zum Gesundheitssystem weil ich Geschwister habe, die Mediziner sind und ich massive Umwälzungen zu Lasten des kleinen Bürgers feststellen muss. Deine Stimme möchte ich gerne deshalb haben, weil ich äh, eine Veränderung in diesem Land herbeiführen möchte, die zum Nutzen und zum Wohle aller ist. Wenn Sie mich sehen, sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen. Ich als Pirat werde mich dafür einsetzen, dass eine adäquate Gesundheitsversorgung auch im und gerade in Bezug auf Krankenhäusern in der Fläche der einzelnen Wahlkreise stattfindet. Ich bin dafür, dass man das Gesundheitssystem wiederbelebt, vielleicht ein wenig neu strukturiert, aber für alle gleichermaßen gerecht. Ich bin Oliver Staude. Ich kandidiere für die Piratenpartei im Ostallgäu Stimmkreis 711 für die Landtagswahl 2013.